Tja, Wenger oder Goliath? Triumph? Borealica oder Imperial? Fragen, Fragen, Fragen. Welche Rolle fürs Meeresangeln? Welche Rolle fürs Endgame? Ja, die Frage nach der Rolle fürs Meeresangeln zum einen, fürs Endgame sozusagen, fürs Endgame zum anderen. Und die Frage ist, wie startet man am Meer, am Nordmeer? Natürlich haben wir Vorteile wenn wir so etwas schon haben. Also jeder, der mit so einer Rolle unterwegs ist, hat... Ein fantastisches Gerät und hat auch eine super Rolle, die er ewig noch verwenden kann. Natürlich hier die 10.000 im Idealfall, damit da auch viel Schnur drauf geht. Also das sind Rollen, die ja schon die ganze Zeit im Süßwasserbereich high-end waren und jetzt mit dem neuen Gewässer Natürlich nicht schlagartig in den Mülleimer wandern, weil sie nichts mehr können, weil sie nichts mehr leisten können und nicht mehr zu gebrauchen sind. Sie sind immer noch in der absoluten Top-Liga, nur gibt es für manche Zwecke eben auch noch etwas andere Rollen. Und das mit den Zwecken und mit den Vorlieben des Angelns und vielleicht sogar mit den Skill des Anglers, das sind einfach jetzt ein paar Komponenten, die man jetzt bei den Endgame-Rollen etwas betrachten sollte und wo man sich vielleicht auch selbst einfach ein bisschen einschätzen sollte, inwieweit man damit klarkommt. Wie gesagt, die Wenger 10.000, absolut genial. Ich nutze das Teil jetzt gerade, habe bis dahin jetzt die 75% gemacht mit der Wenger und ähm, das Größte bisher war dann auch der Grünland Hai mit 120 kilo also das hat schon mal super funktioniert wenn man jetzt natürlich vergleicht und sich das erste mal so etwas kaufen möchte explizit fürs angeln am nordmeer dann muss man natürlich vergleichen wenger gegen goliath also nimmt man die 10.0er 10 wenger oder holt man sich einmal eine 30.000er Goliath? Wenn wir es vergleichen, ganz klar gesagt, wir haben eine relativ ähnliche Preisspanne. Also wir sind zum einen bei 32.000, 33 33.000. 33.000 im Vergleich zu 39.000, 40 40.000, also sagen wir mal 7.000 Silber mehr. Das ist in diesem Levelbereich, wo man da Geld ausgibt, oder Spielzeit in Spielzeit umgerechnet. Ist das nicht wahnsinnig längeres Sparen auf so etwas? Und wenn wir das dann mal in Schnurkapazität umrechnen. Und ich habe hier mir ja schon einiges aufgelistet. Schnurkapazität bei der Goliath wäre. Bei der ähm, Schnur, die man gerade am häufigsten verwendet, das ist die 60 Kilo Braid, die 60 Kilo geflochtene Schnur, die bunte, gehen auf diese Rolle 1112 Meter. Ein Kilometer Schnur passen auf diese 30.000er Rolle. Also da sollte eigentlich nichts wirklich abhauen können. Damit kriegt man so einiges rausgedrillt wenn es auch dann natürlich lange dauert ich meine 800 meter schnur einkurbeln macht vielleicht nicht so wahnsinnig viel spaß da sind wir aber wieder beim thema skill inwieweit hat man das schon ein bisschen drauf bremse zu bremse auf wann kann ich bremsen Wann lasse ich ihn wieder gehen? Merke ich, kann ich den Fisch so ein bisschen lesen? Merke ich, wann haut der Fisch eher ab? Kann ich ihn, Muss ich ihn wieder ein bisschen gehen lassen? Wann hat er eine Phase, wo er nicht ganz so hart reingeht? Kann ich die Bremse zumachen, dass er nicht bloß nicht ins schnelle Abziehen reingeht? Also das sind einfach solche, solche Spielereien oder solche Überlegungen. Natürlich ist das ein fantastisches Gerät. Auch hier sind wir wieder im Endgame-Bereich. Alles, was jetzt kommt an Rollen, ist High-End. Also da angelt man oder da spielt man keine Ahnung wie viel tausend Stunden in diesem Game und all das braucht man auch absolut nicht, wenn man Level 30 ist oder Level 20 oder wie auch immer. Das hat mit dem normalen Game hier überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur noch die Spitze ganz oben am Eisberg. Deswegen, aber auch da gibt es natürlich Feinheiten und Unterschiede und klar sind im Moment sehr viele Spieler auch schon an dieser Spitze vom Eisberg und kraxeln hier gerade rum und suchen sich, naja, vielleicht die beste Rolle, die man sich gerade kaufen kann. Tja, zwei Stationärrollen, beide sehr, sehr gut. Wobei eben grundsätzlich, muss man eben auch sagen, grundsätzlich sind die Qualitäten von der Firma Beluga einfach on top. Also. Material von der Firma Beluga und das zieht sich durchs gesamte Sortiment vom Low-Level- und Mid-Level-Equipment, äh, äh, was es quasi gibt, bis hin zum, zum Top-Equipment hier. Also die gesamten Gerätschaften, die es hier von der Firma Beluga gibt, sind vom Verschleiß her recht gering und sind einfach von der Qualität her absolut top. Man sieht das ja auch immer hier an diesen Sternebewertungen. Das sind einfach sensationelle Teile, Setteile. Ähm, dementsprechend werden wir hier von der von der Langlebigkeit und vom Verschleiß höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Verschleiß haben. Ähm, es gibt noch keine expliziten Daten und ganz genaue Daten in den einschlägigen Listen. Wahrscheinlich gibt es demnächst erst noch einige Angler, die da schon mal dran rumprobieren, um die Getriebekraft herauszufinden. Das, was man an Daten halt immer hat, sind diese Informationen hier. Das heißt, wir haben hier diese Bremskraft mit 33,6 Kilo. Hier haben wir dann eine Bremskraft mit 31 Kilo. Das Ganze ja, wie gesagt, deutlich größer. Ähm, Im Idealfall bei den ganz großen Brocken versucht man natürlich nicht so viel über die Bremse zu arbeiten, sondern tatsächlich Bremse zu und dann... Drillen über das Getriebe. Bisher wird schon ein wenig rumgemunkelt, dass die Getriebekraft irgendwo bei 140, 150 Kilo ist. Warten wir noch mal ein paar Wochen ab. Vielleicht gibt es dann deutlich mehr Informationen dazu. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wenger eine Getriebekraft hat von ungefähr 100 Kilo, die wird meistens so mit 99 Kilo angegeben. Und das Teil, wie gesagt, hier nochmal um einiges größer ist, dann ist das vielleicht gar nicht so weit davon entfernt. Ist vielleicht nur ein Anzeichen, ist aber auch kein Muss. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist natürlich ein gewaltiges Gerät. Und hier muss man sich natürlich auch wieder überlegen, wie nutzt man das? Vielleicht nutzt man das aufgrund der Schnurkapazität auch einfach mal wieder mit einer anderen Schnur. Einfach mal mit Monoschnur hier angeln, dass man hier vielleicht gar nicht ganz so viel Schnur von der Geflochtenen nimmt. Wie gerade schon gesagt, über ein Kilometer Schnur. Wer braucht das wirklich? Also wenn man mit so einer Route und einer Rolle bzw. so einer Rolle unterwegs ist, mit einer mittleren Route, dann muss man eben auch nicht mit so einem Setup hart auf die ganz großen Fische gehen, weil man ist ja erstmal im mittleren Setup unterwegs fürs Meeresangeln und noch nicht so richtig im Endgame. Endgame kommen wir gleich noch zu, das betrifft dann eher die Konventionalrollen. Ähm, ja, sowas hier nutzt man dann vielleicht eher für das äh, Frequenzangeln. Oder für mittelschwere Fische und so weiter und so weiter. Oder man nutzt es irgendwann, wenn man nicht am Meer unterwegs ist, auch mal fürs Karpfenangeln mit einer dicken Monoschnur drauf. Und äh, hat dann da natürlich durch das Verwenden der Monoschnur auch nochmal weniger Verschleiß. Also das ist natürlich dafür absolut geeignet. Ich werde mir das Ding auch irgendwann mal holen. Für mich momentan natürlich nicht Priorität, sondern die Priorität liegt erstmal auf einem Mittelklasse-Setup. Was ich lange noch oder ziemlich lange verwenden werde, das Mittelklasse-Setup erstmal so lange, bis ich auch die 100% habe, natürlich im Meeresangeln. Und ich denke, das wird noch ziemlich lange dauern, denn ja, ich mache natürlich auch noch demnächst Süßwasserangeln weiter und nicht nur noch Meeresangeln. Also grundsätzlich, wenn man eine gute Allround-Rolle haben möchte, ist die Wenger 10.000 natürlich sensationell. Hier kann man einfach mal eine geflochtene Schnur drauf nehmen, eine Braid, wie gesagt, die kannst du super auch verwenden für Schleppen am äh, Archipel. Also ein super solides Gerät, immer noch für ganz viele Einsatzbereiche sehr, sehr gut zu nutzen, weil es eben eine 10.000er ist. Damit kann man auch noch vernünftig weit auswerfen. Sowas ist natürlich dann bei einer 30.000er Rolle schon ein bisschen begrenzt. Das heißt, je größer der Spulenkopf, umso schlechter kann man dann eben auch Köder auswerfen. Auch hier ist ja so eine Art, so eine Art äh, Gewichtsbegrenzung sozusagen drin ähm, vom, beim Wurfgewicht. Das heißt, wenn man hier einen sehr, sehr großen Köder dann auswirft, den oder einen schweren Köder, den kann man dann höchstwahrscheinlich recht gut noch auswerfen. Aber wenn es dann langsam ein bisschen kleiner wird, dann wird es hier bei diesen großen Rollen mit Sicherheit auch ein bisschen schwieriger. Auch da muss man dann eben überlegen, nutzt man dann so eine Rolle, ähm, wenn man hauptsächlich vielleicht auch noch gerne am Yama angeln will, zum Beispiel auf Königslachse und ähnliches. Naja, dann ist vielleicht so eine 30.000er 30 doch ein bisschen fehl am Platz. Andererseits fürs Angeln dann, wie, wie gerade schon gesagt, auf Karpfen oder für dicke Störe oder vielleicht sogar fürs Wälzpumpen durchaus einfach eine Option, dass man dann eben sowas hier verwendet. Also, für die Stationärrollen, klar, zwei absolute Favoriten für das Meeresangeln und für das Endgame. In RF4 natürlich immer noch die Wenger für alle, die immer noch eine gute Allround-Rolle äh, benötigen. Und hier geht es schon eher in die Spezialisierung. Wir vergleichen hier momentan die 10.000er mit der 30.000er. Also schon eher spezialisiert. Mehr Schnurfassung, aber dann eben den Hintergedanken haben. Mehr Schnurfassung, vielleicht einfach auch für eine andere Schnur und einen etwas anderen Verwendungszweck. Nicht unbedingt mehr Allround geeignet, weil einfach schon übergroß, übermächtig, dann wie gesagt eher ein bisschen spezieller fürs Monoangeln, bzw. dann Karpfenangeln und Großfischangeln. Ja, bei den Konventionalrollen, da ist das natürlich auch so ein Ding, die Konventional-Multirollen. Wenn wir hier unten mal schauen, haben wir hier eine recht große Auswahl. Ja, ich habe jetzt zuletzt noch mal versucht, bei dieser großen Auswahl vielleicht noch mal ein bisschen nähere Informationen rauskitzeln zu können von RF4. Und nein, es gibt natürlich immer noch nicht die Informationen im Detail, wie viel Getriebekraft denn nun jetzt die einzelne Rolle hat. Ich hatte gefragt, ob die Rollen, die in der Diskussion waren und zwar waren das die Triumph, die Borealica und die äh, Imperial ähm, ob es bei denen bei irgendeiner von denen denn Probleme geben würde wenn man mit diesem 180 Kilo Setup, das heißt die 180 Kilo Schnur mit Vorfächern und einem drum und dran wenn man dann die Bremsen zumacht und da müssen wir jetzt einfach sagen okay, ab der Tiger gibt es wohl kein Problem Achtung ab der Tiger gibt es kein Problem wenn man die Bremse zumacht mit diesem 180 Kilo Setup wenn die Rollen kein Verschleiß haben das ist natürlich jetzt erstmal schon mal eine, eine wichtige Info, das heißt im Originalzustand ohne Verschleiß auf dem Getriebe. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Klar, wenn man dann Stück für Stück irgendwann mächtigen Verschleiß drauf hat, dann macht das wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß. Aber ab der äh, Tiger sollte das mit diesem, ähm, mit diesem großen 180 Kilo Setup gut funktionieren. Bedeutet also, wenn ihr hier Rollen in der Art schon habt, und die dann eben am Meer auch verwenden wollt, dann ist das ja nicht verkehrt. Dann kann man da natürlich reingehen. Gerade hier mit diesen großen Alvacore. Auch schon mehrfach im, im Livestream-Chat gehört. Ähm, auch absolut solide Geräte, auch vom Verschleiß her. Hier sind wir wieder bei der Beluga C2S. Auch hier wohl sensationelle Verschleißwerte, also sensationell gut. Ähm, richtig solides Gerät. Auch eine ja regelrechte Kaufempfehlung, wenn man da ein bisschen sparsamer unterwegs sein möchte. Und dann auch hier ähm, haben wir dann quasi wieder so ein bisschen diese Spezialisierung. Also es gibt quasi drei Spezialisierungen oder drei Speziale, speziellere Eigenschaften von diesen drei Toprollen, die wir hier drin haben. Immer, also wir, wir sprechen jetzt hier immer über die größte Variante sozusagen. Das heißt, wir haben natürlich einmal die Triumph und ich glaube, den meisten Leuten, die so ein bisschen die, die Listen studiert haben, sollte schon klar sein, was irgendwo die oder was wo die Vorteile sind. Wir haben die Triumph mit einer fantastischen Schnurkapazität, wahnsinnig viel Schnurfassungsvermögen. Kleiner Nachteil, wie gesagt, bei der Triumph, doch etwas mehr Verschleiß im Vergleich speziell zur Borealica. Borealica, nicht ganz so viel Schnurfassungsvermögen, deutlich weniger, aber unnormal heftig von der Sparsamkeit, was den Verschleiß betrifft. Und dann haben wir das... Zwischending tatsächlich mit sehr geringem Verschleiß und mittelhoher Schnurkapazität. Also das ist hier der das ausgeglichenste Gerät sozusagen zwischen diesen beiden Extremen. Also Extrem 1 auf der Triumph, sehr viel Schnur drauf, leider ein bisschen zu Lasten. Der, ähm, der der Verschleißkosten sozusagen. Anderes Extrem. Super robust. Super. Hier haben wir Super. Ähm wenig Verschleiß, nicht ganz so viel Schnurfass, also deutlich weniger Schnurkapazität. Das ist ja wirklich deutlich der Unterschied. Wenn wir uns das hier anhand der dicksten Schnur nehmen, die 0,32 mm Schnur, da haben wir hier 1000 Meter drauf, 1002 und bei der Triumph haben wir quasi 400 Meter, also über 400 Meter mehr Schnur. Über 400 Meter ist schon, das ist schon wirklich eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Jetzt haben wir aber da auch wieder zwei Punkte, die ja wieder essentiell sind. Viel Schnur bedeutet ja eigentlich auch, dass man den Drill vielleicht noch nicht so ganz perfekt beherrscht oder auch tatsächlich vorhat, auf die ganz, ganz großen Brocken zu gehen. Irgendwo muss man dann natürlich dann auch Schnur lassen aber viel, viel Schnurkapazität gibt einfach diese Sicherheit. Das heißt, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wie das klappt, wenn man vielleicht doch öfters mal die Bremse wieder aufmacht und nicht so viel ja, nicht so viel Mut hat, die Bremse öfters mal zuzumachen, auch in, in vielleicht bremslichen Situationen, dann ist die Triumph vielleicht doch eher der bessere und einsteigerfreundlichere Weg, auch wenn das ein bisschen zu Lasten der äh, Reparaturkosten geht, aber man hat einfach eher die Möglichkeit, den Fisch noch mal ein bisschen länger gehen zu lassen, sich erstmal mal selbst ein bisschen müde zu machen und dann langsam sich an das Bremsen reinzugewöhnen. Hier in dem Fall hat man das eigentlich nicht mehr. Also 1000 Meter ist natürlich immer noch eine Ansage. Ähm, wenn wir das gleich umrechnen, ich werde das mal eben machen und schaue mir das mal eben an. Also mal eben gekauft das Gerät und wir bauen das auch mal eben auf eine, hier ist es, auf eine Rolle, hier haben wir es auch schon mit 205 Kilo. Nehmen wir mal die dicke 205 Kilo Schnur. Da sehen wir, wir haben hier auf dieser Rolle nur noch 260 Meter. Das ist krass wenig. 260 Meter? Verdammt wenig Schnur. Es gibt da natürlich die Möglichkeit, hier noch eine andere Schnur zu verwenden. Hier haben wir eine mit 0,78 mm, also 0,02 mm dünner. Das macht jetzt natürlich da das auch nicht so wirklich interessant. 190 Kilo an Tragfähigkeit. Aber wenn wir dann diese Schnur hier verwenden, und ich denke mal, ob wir jetzt 190 oder 205 Kilo an Tragfähigkeit haben da macht es den Unterschied nicht so wirklich aus auch die 145er ist 07 mm dick auch das wird da nicht so wahnsinnig viel Unterschied machen auf diesem Setup das heißt also wenn wir mit der mit der Idee und mit dem Gedanken spielen wir nutzen das und machen die Bremse dicht auch die Vorfächer baut man ja dann auf 180 Kilo das heißt also wir landen dann wohl oder übel, ja, bei dieser Schnur und dementsprechend landen wir dann auch bei der Borealica, bei der großen, bei nur 100, äh, 262 Meter Schnur für einen dicken, fetten Fisch, für den mächtigen Drill. Kann bestimmt in ganz, also in den Fällen, wo man auf so einen Endgegner trifft, das weiß man ja immer nicht, aber es besteht halt immer die Chance, dass man beim Angeln auf die großen Fische natürlich irgendwann mal so einen sogenannten Endgegner dran hat. Das ist natürlich auch nicht der Plan, dass man sowas fängt. Das passiert vielleicht einfach mal und dann steht man da fünf Stunden im Drill mit so einem Fisch oder möglicherweise bei so wenig Schnur vielleicht auch äh, deutlich kürzer im Drill, weil die Schnur dann einfach auch sehr schnell weg ist. Das gleiche vergleichen wir jetzt natürlich auch noch mal eben hier mit der Triumph. Auch die, zack, mal eben gekauft. Und die bauen wir auch mal eben hier drauf. Und hier sehen wir mit der gleichen Schnur 300, 371 Meter Schnur. Deutlicher Unterschied. 371 Meter Schnur. Auch hier... Nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, hart in den Drill zu gehen und lange zu warten, aber ich sag mal so 100 Meter mehr ist da doch schon deutlich angenehmer und ähm, da hat man dann doch schon eher die Möglichkeit vielleicht nochmal ein bisschen besser abzubremsen. Und auch da muss man halt hart wieder reingehen und versuchen und versuchen, immer wieder die Bremse zuzumachen, bevor der Fisch wieder richtig abziehen kann und dann nochmal wieder sehr, sehr, sehr viele Meter nimmt. Also immer versuchen, den Fisch auszubremsen. Ja, ein ganz, ganz heikles Spiel soll das sein. So richtig habe ich das noch nicht miterlebt. Bei dem 120-Kilo-High war das in Ansätzen so. Was ich allerdings da auch schon gemerkt habe in dem Drill, selbst mit der Wenger das zumachen und... Ähm, Immer wieder ausbremsen, bevor er abzieht, bringt tatsächlich was. Das heißt, bevor die Fische dann wirklich nochmal eskalieren und wieder richtig viel Meter nehmen, einfach vorher schon mal wieder ausbremsen, funktioniert. Also auch hier deutlich mehr Schnur. Jetzt hier 371 Meter von der ganz, ganz schweren. Und zuletzt natürlich dann auch nochmal hier die Imperial. Das ist ja jetzt quasi so das... Zwischending zwischen Verschleiß und Schnurkapazität und, ja, einfach wie gesagt, ein sehr robustes Gerät, ist halt auch eine, eine 40er. Hier gehen dann ja, knapp 300 Meter drauf, also wirklich ein solides Mittelteil. 300 Meter Schnur von der 0,8 mm also der 200 Kilo schweren Schnur. Das ist doch richtig gut. Das heißt, hier könnte man dann tatsächlich einfach auch eine 300er Rolle nehmen, die auch nicht so teuer ist und hat das dann da drauf und kommt damit sicherlich auch richtig gut klar. Also hier vom Verschleiß, hier gibt es übrigens auch schon ein paar Feedbacks. Ähm, zuletzt auch heute nochmal wieder im Livestream, im Chat gehört, ähm, 10 Stunden große Drills, angeln, 0,5 0,5% auf dem Getriebe, 0% Verschleiß auf der Bremse. Natürlich wird das eben sehr, sehr schnell und sehr viel auch direkt über das Getriebe geangelt und fast gar nicht über die Bremse. Dementsprechend ist eben auch der Verschleiß auf der Bremse oder sollte der eben auch fast gar nicht da sein. Ja, das ist so der große Vergleich. Auch das Gerät gebe ich natürlich wieder zurück. Ich habe mich immer noch nicht so richtig entschieden. Weil der Weg für mich fürs Endgame bis auf 100 das ist noch ein langer Weg. Ich bin jetzt bei 75,05. Die 05 kam heute im Laufe des Tages so ein bisschen rein. Es ist noch ein langer Weg. Und ich da tatsächlich immer noch mit mir, ob ich erstmal so ein mittelklasse Setup mir hole. Das ist ja möglich ab 75%. Da kann man in die mittlere Bootsroute, ähm, da kann man dann reingehen. Hier ist sie, die Meeresmontage für Lockstoffe. Genau, hier ist die mittlere Bootsroute. Da geht es dann rein. Oder ähm, ja, ziehe ich weiter durch auf der leichten? Ich weiß es noch nicht. Wenn ich mich entschieden habe, werden wir das sehen. Und dann gucken wir uns das im Großen und Ganzen an. Wichtig einfach, ähm, diese ganzen Rollen, also alles, was man hier quasi sieht, das einfach vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Es ist zum einen im günstigeren Bereich auch immer noch sensationell gut. Wir sind hier auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau und die Spanne zwischen diesen ganzen Rollen ist halt super gering. Wir sind hier natürlich auf einem, auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, was man vielleicht im Kopf behalten kann, die, ähm, die Firmen sozusagen, auch hier die äh, Beluga halt top von der Qualität, Reef auch richtig gut von der Qualität. Ähm, das heißt, da ist der Verschleiß einfach nicht so gewaltig groß. Vorteile natürlich ausnutzen, das heißt, wenn man sich vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, ähm, da natürlich mehr auf Schnurkapazität gehen und gucken, was was man vielleicht eher gebrauchen kann. Braucht man mehr Kapazität ähm, oder braucht man vielleicht eher ein bisschen mehr Robustheit, weil einem selbst das vielleicht so ein bisschen immer nervt, dass man so viele Reparaturkosten hat. Vielleicht will man das gar nicht so sehr. Dann ist das vielleicht eher der Punkt. Oder sagt man, man nimmt einfach ein solides Mittelstück, einfach von allem etwas, also wirklich super in dem Verschleiß und Super, von der Schnurkapazität, das sind halt einfach so die Überlegungen, die man machen sollte. Ja und dann wie gesagt eben auch der, der Einsatzbereich, beziehungsweise auch, was wichtig ist, einfach der Skill des Anglers selbst. Inwieweit kennt man sich damit aus, inwieweit nutzt man diese Routen und Rollen richtig. Ich meine das hier alles ist halt nicht zum Angeln auf kleine Makrelen oder sowas. Dafür hatten wir ja vorher schon gerade die Stationärrollen besprochen. Die sind dafür halt ähm, richtig gut und jetzt hier bei den Konventionalrollen geht es dann irgendwann an die dicken, fetten Brocken. Ja, so viel zu den Rollen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir irgendwann von Spielern weitere Informationen haben, wohin denn hier, ja, wo die Getriebekraft geht. Mutmaßungen, also es gibt ja schon ein paar Informationen, ich glaube hier von der Triumph, die liegen wohl so um die 400 Kilo an Getriebekraft, also die sind wahrscheinlich alle locker in diesem Bereich, das heißt da wird ähm, so eine 200 Kilo Schnur hier nicht wirklich viel anrichten, aber man will natürlich auch keinen Bruch haben und man will die auch eine gewisse Zeit lang nutzen, das heißt also der Verschleiß kommt ja eh mit der Zeit und irgendwann denkt man sich vielleicht, ah, jetzt hatte ich schon 20% Verschleiß auf dem Getriebe, sollte ich vielleicht doch reparieren oder gehe ich doch nochmal richtig hart rein in die, ins Getriebe. Ganz schrotten will man das ja auch nicht. Von daher sind ja diese ganzen Überlegungen absolut gerechtfertigt. Ja, wir müssen trotz allem forschen. Ich würde sagen, wir tauschen uns weiterhin aus. Es gibt mittlerweile einige, die auch probieren. Und ähm, es gibt auch immer wieder Feedbacks im Discord. Link zum Discord unterm Video. Einfach da mal reinschauen oder auch da gerne die Fragen stellen. Und dann gibt es da ratzfatz die Antworten. Ja, so viel zu den Endgame Rollen, die es zurzeit gibt. Jede für sich etwas speziell, etwas mehr oder weniger auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Du musst jetzt quasi nur entscheiden, was für dich die richtige ist. Das sind momentan, wie gesagt, die größten Rollen und schwersten Rollen im Game. Tja, was dann demnächst noch kommt, das wird natürlich spannend. Und ob man damit dann auch die ganz großen Brocken rausziehen kann, werden wir sehen. Also, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr, Petri.